Der bekannte Autor und Nobelpreisträger Daniel Kahnemann gibt offen zu, dass er trotz all seines Wissens über die Fallen beim Denken nicht glaubt weniger gefeit zu sein gegen Fehlglauben als Menschen im Allgemeinen. Auch wenn er seinen Nobelpreis dafür bekommen hat, wie irrational wir in unseren Entscheidungen sind, vermutet er, dass er immer noch auf seine eigenen Annahmen reinführt. Aber wenn man ihn bedrängt, dann kann er doch einen kleinen Vorteil nennen, den ihn von der allgemeinen Bevölkerung unterscheidet. Gleich mehr darüber, aber zuerst muss ich etwas über die Annahmen, die Menschen ihrem Partner gegenüber machen, sagen. Es gibt viele Fallen und von einigen habe ich in anderen Videos erzählt. Um zu erklären, was Kahnemann gelernt hat, muss ich über eine Falle aufklären, die zwar ganz allgemein gilt, aber in Partnerbeziehungen besonders schnell zuschnappt. Einer der Fallen, auf die wir alle hereinfallen, ist die Überzeugung, dass je sicherer wir in unserer Intuition sind, desto gewisser dürfen wir auch sein, dass wir Recht haben. Was ich jetzt gleich sagen werde, klingt verrückt, ich weiß, aber es ist tatsächlich so. Egal, ob wir unsicher sind, ob es so ist, wie wir denken, dass es ist, oder ob wir felsenfest überzeugt sind, dass es genau so ist, wie wir denken, in beiden Fällen irren wir genauso oft. Ja, das ist kaum zu glauben. Experimente zeigen sie jedoch immer wieder. Unsere, unser sicheres Gefühl, richtig zu liegen, ist kein Indikator, ob wir tatsächlich richtig liegen. Es geht natürlich nur um unsere spontanen Einschätzungen, nicht um Fragen wie, äh, ob zwei und zwei tatsächlich vier ist. Es geht um Fragen in der Art, ob unser Partner mh, tatsächlich ein Narzisst ist ob er wirklich versucht hat, pünktlich nach Hause zu kommen, ob er mich nicht mehr liebt und alle Fragen dieser Art. Der reflexhafte Kompass, dem wir uns alle anvertrauen, führt uns genauso oft in die Irre wie auf den rechten Weg. Welche Konsequenz zieht Kahnemann ganz grundsätzlich daraus? Was man nicht vertrauen kann, soll man nicht vertrauen. Banal, aber kann viele Missverständnisse in der Beziehung verhindern. Besonders, wenn es um negative Annahmen geht. Bei positiver Annahme ist das ganz anders, aber darüber in einem anderen Video. Bleiben wir bei den negativen Annahmen. Was Kahnemann sich selbst verschreibt, ist besonders wachsam zu sein, wenn er spontan glaubt, ganz sicher zu sein. In solchen Fällen weiß er, dass dieses sichere Gefühl kein Kompass ist, auf den er sich verlassen kann. Und deshalb versucht er das Gefühl der Sicherheit zur Seite zu schieben und seinen Bias, seine Annahme der Sicherheit nicht Glauben zu schenken, sondern kritisch zu überlegen, was tatsächlich für eine Entscheidung spricht und was nicht. Verhindert das, dass er sich nicht mehr täuscht? Nein, natürlich nicht, aber erhöht die Trefferquote. Also, wenn Sie spontan ganz, ganz sicher sind. Über etwas, was Sie über Ihren Partner annehmen, stellen Sie bitte Ihre Sicherheit zurück und gehen Sie erst einmal davon aus, dass es tatsächlich vorerst eine Annahme ist. Schauen Sie sich in Ruhe nochmals alle Gegenargumente an, die gegen Ihr sicheres Gefühl sprechen. Räumen Sie die Möglichkeiten ein, dass Sie vielleicht doch voreilig sicher waren, dass Ihr Partner rücksichtslos war. Stellen Sie die Frage, ob sein Verhalten eindeutig zeigt, dass er sie nicht mehr liebt oder es keinen Zweifel daran gibt, dass sie sich einen Narzissten als Partner gewählt haben. Natürlich werden sie auch dann nicht immer richtig liegen, aber ihre Trefferquote wird etwas besser werden. Sie werden dann zumindest so oft richtig liegen, wie ein Nobelpreisträger